Peter, du siehst ja aus wie der schwarze Mann, wie vom Beerdigungsinstitut. Wieso, das, das ist ein festlicher Anzug. Aha. Nee, du hast doch selber geschrieben, um Anzug wird gebeten hier. Was? Zeig mal. Ja, UAWG, um Anzug wird gebeten. Aber Peter, UAWG heißt das, um Antwort wird gebeten. Um Antwort? Ach, du wolltest eine Antwort, ob ich komme. Ja! Also gut, äh, ich komme. Na dann komm rein. Na dann komm Hab ich unter Biest getroffen? Was will er denn von? Mir beim Tapezieren helfen, denke ich. Aber kommen Sie doch mal rein, Herr Rock. Absicht. Was? Vorsicht! Achtung! Achtung! Achtung! Was haben Sie gesagt? Niemand? Für mich? Mir war doch so, als hätte ich. Alter, Elli, doch nicht so rum, helfen wir doch mal raus hier. Peter? Die Sache ist faul, oberfaul. Ja, Habe ich gleich gesagt. Haben Sie gar nicht gesagt. Habe ich doch gesagt. Peter! Steckst du da drin? Ja. Was guckt ihr denn so? Habt ihr noch den Menschen gesehen? Was hast du dir dabei gedacht, uns so an der Nase rumzuführen? Ja. Na, ich ja, wollte mal sehen, wie man sich so fühlt, ne? Als Roboter. Na, und wie fühlt man sich? Hm, ziemlich zerbeult. Trotzdem nett, dass du mir beim Tapezieren helfen willst. Also raus aus dem Blechkittel und ran an die Arbeit. Sag mal, kannst du überhaupt tapezieren? Ja, natürlich kann ich das. Für mich ist das eine ganz einfache Sache. Ja, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Oh, ihr seid's. Wer denn sonst? Wieso sind wir ja verabredet? Hier? April? Darf ich dich daran erinnern, dass heute der... Ja, ja, ja, ich weiß, ja. du hast Geburtstag. Äh, Geburtstag, ist doch nicht zu fassen. Ich bin von der Reise zurück und bin gekommen, um meinen Gummibaum zu holen. Wo ist er überhaupt? Hm. Wo er ist, will ich wissen. Hm. Ach, da ist er, ja. Du hast ihn in die Sonne gestellt, obwohl ich dir über... Sag mal, wie sieht der denn aus? Der sieht ja ganz mickrig aus, Peter. Hast du ihn etwa schrumpfen lassen? Du hast ihn schrumpfen lassen. Lass den Quatsch und komm sofort runter. Was hast du dazu zu sagen? Du tauge nicht, du Zerstörer. Äh, ich? Äh. Mein Wohnungstürschlüssel. Der Hintergrundschlüssel. Peter, Peter. Mein Wohnungstürschlüssel. Peter. Peter. Peter. Peter. Peter, du! Die nascht wird nicht! Hörst du? Ich ehrlich! Ich meine, was, was soll das alles? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Dass es dir immer gut geht! Und dass du langsam vernünftig wirst! Ich bin hier! Ach, Peterchen, schön, dass du da bist! Das ist für dich! Was, das Lexikon? Ja, na, nur der erste Band, aber, aber die anderen kommen auch noch, ja? Weißt du, Peter, ich habe mich mit dem Verlag geeinigt, ja? Ich bekomme das Werbegeschenk. Weil ich dich geworben habe. Du bist jetzt der Käufer. Weißt das, dass ich jetzt... Nein, nein, keine Sorge, ich bezahle natürlich das Lexikon. Aber weißt du, du hast recht, was soll ich mit einem 24-bändigen Lexikon? Hm. Das ist doch mehr was für, na ja für einen Wissenschaftler. Ja, so wie mich. Genau. Ach Peter, pass mal auf, was ich vorhin erworben habe. Schau doch mal. Ist die nicht süß? Ja, ganz süß. Ja. Also mach's gut, Peterchen. Ich hab's eilig, ich muss ja, weiter. Ja. Tschüss! Ja, Tante tschüss. <lacht> äh, Ellie! Ja. Peter! Schön, dass ich dich hier treffe. Da kann ich dir meine Einladung persönlich überreichen. Wo habe ich sie denn? Ach. Wieso willst du mich denn einladen? Na, ich bin jetzt 20 Jahre in Berstadt. Und das muss doch gefeiert werden, wollte ich dich einladen. Wir bin 20 Jahre in Berstadt. Wir feiern am Bauwagen dein Peter. Ach, das ist aber nett, Peter. Sag mal, ist das schon so lange her, seit du mit deinem Bauwagen hergekommen bist? Ja. Ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Grüßt nicht zur Tante. Tante, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, das für dich. Das wäre nicht nötig gewesen. Komm rein. was Peter mir mitgebracht hat. Die Schleife ist ja schon so schön. Ach, Peter, das ist ja ein Brachstück. So also antik. Schön. Das würde ich ja gerne behalten wollen, oh, das erfüllt ja oh, schon. Oh, oh. schön. schön einfach. Die muss ja ein Vermögen gekostet haben. Braucht halt, das ist nicht der Rede wert. Obwohl, es ist ein Eiselstück. Ja. Ja, nur sag mal, was ist denn mit der Torte? Die Torte, ja natürlich, Peter, ja. die Torte. Natürlich. So. Ist das nicht auch ein Prachtstück, Peter? Ja.